Servus, schön, dass ihr... Sie wieder Zeit gefunden habt, heute einzuschalten. Wir sitzen hier im Wirtshaus und wenn ich zu laut spreche, werden wir beobachtet. Das heißt, ich muss das relativ unauffällig machen guckt schon jemand. Auf jeden Fall im aktuellen Video heute geht es um Exzenterschleifer. In diesem Video schleife ich mit einem Exzenterschleifer eine Phase an auf einem Holzbrett. Warum nehme ich den Exzenterschleifer? Weil ich damit mehr Gefühl habe und das besser machen kann. Mit der Bandschleifmaschine könnte ich es machen, wenn es ganz was ganz lustikales wird. Da kann ich einfach schnell drüber gehen und habe viel Abtrag, also viel Abnahme und... Ähm, mit dem Exzenterschleifer mache ich es feiner und weniger Abnahme und, und kann damit besser dosieren, damit die Kante und die Phase gleichmäßig abgenommen wird. Auf jeden Fall, die Bandschleifmaschine nehme ich hauptsächlich, wenn ich große Flächen schleife, wenn ich Kanten schleifen will, denn wenn ich mit dem Exzenterschleifer eine, Kanten, eine Kante schleifen will, dann wird die so ausgenudelt, also nicht 100% perfekt. Das geht mit der Bandschleifmaschine viel besser. Mit der Bandschleifmaschine, wenn man schleift und man beobachtet das ganz genau, also je feiner das Papier, desto besser ist es. Aber wenn man, hallo, danke, aber wenn man jetzt quasi, wenn man jetzt quasi mit der Langbandschleifverschiene feines Papier und man schaut genau hin, sieht man die Rillen, also die Kratzer, das wird ja eigentlich gekratzt, das Holz. Und mit dem Exzenterschleifer sind das so komische Runde, also mir gefällt das überhaupt nicht, also am besten ist es, wenn man es mit der Zieglinge macht, aber ja, wer hatten die Zeit dazu? Am besten wäre es dann eigentlich mit dem Exzenterschleiferschleifer und dann mit der Zicklinge noch abziehen, das Ganze. Und wenn man wieder so extrem äh, fein schleift, dass keine Kratzer nicht sind, also mit einem 400er Papier, dann ist das ja auch nicht normal. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, um was es im Video geht, dann schaut es euch an. Viel Spaß! Jetzt würde ich hier bei einem letzten Stück los echt zuschauen, wie das Schleif es Würwisflangen kommt. So, jetzt tue ich mit einem Schleifklotz, also mit einem Schleifbackel, den Phasenschleifer. Wenn man die mit der Hand freihand tut oder mit dem Hupfer, dann wird das auf jeden Fall eine runde Geschichte. Dann kann ich gleich rund um drauf Braucht man da ein bisschen ein Gefühl dafür, dass man die Phase genauso erwischt wie sie ist mit dem Backel. Aber das Gefühl kriegt man dann, wenn man es die ersten Male schon mal ein paar Mal rund geschliffen hat. So, dann tue ich die Kanten. brechen, Dann schleife ich über die Fläche ein, ein paar Mal drüber, um die Schleifspuren vom Hupfer herauszubekommen. Der macht so Ring alleine, und wenn man ganz genau schaut, dann sieht man die auch und die würde ich nicht sehen. Und die Kanten da am Hirnholz und auf der Phase die breche ich mit der Hand, da hat man das beste Gefühl dafür, meiner Meinung. So, und dann gehe ich da oben so einer drüber, dass da die Kanten auch gebrochen sind und da auch. Das ist so mein Schleifsystem immer. Und jetzt damit 220er und dann wird das hier eh schon geölt alles. So, und das ist jetzt fertig und jetzt kann man, glaube ich, hören, wie scheiße ich das auch gerade. Also es ist wirklich super. Perfekte Oberfläche. Vielleicht können wir das so ein bisschen einfangen da. Mal schauen. Gegen das Licht. So regelrecht, regel regelrechten Glanz. Okay. So, der Schnitzel ist weg. Das Getränk fast. Ich sage danke, dass ihr dabei gewesen seid. Schön, wir sehen uns wieder nächste Woche. Wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag. Ich, wenn euch das Video gefallen hat, bitte abonnieren. Wenn es euch nicht gefallen hat, abonniert auch. Gefällt mir drücken. <lacht> Tschüss, Papa. Das kann man ja nicht machen. Hallo, hallo. So, Nadja, also. So, jetzt war dir das was du geschrieben, was da ist. Ich kapier das alles nicht, aber du hebst dich nicht da. So, jetzt war ich so begeistert vom Auf- und Abzumachen mit den neuen Riegeln und dem Schloss, dass sich die sich die Innenrechnung nicht mehr ausgeht. Jetzt war ich so begeistert mit dem Auf- und Zumachen und den Riegeln und so weiter, dass ich jetzt ganz was wir... Jetzt war ich so begeistert von Auf- und Zumachen und den Riegeln und alles, dass ich leider von Innenleben zeitmäßig. Jetzt, ich, jetzt war ich so begeistert von diesen Auf- und Zumachen und von den ganzen Riegeln, dass ich das Innenleben jetzt nicht mehr ausgeht. Für das habe ich jetzt leider keine Zeit nicht mehr. Es wird also einen Teil 5 geben. Bis danke, ah, Bis dahin sage ich Danke und bleibt mir trotzdem gewogener. Ich weiß, fünf Teile für seinen Werkzeugkasten ist viel, aber es steckt auch viel Arbeit da drin und in Wirklichkeit, er hätte sechs Teile verdient. Aber bleiben wir bei fünf. Zum Ausklang wird es in diesem Video noch einen kleinen musikalischen Beitrag geben und am Schluss kommt noch was ganz Geheimes. Also quasi, also quasi ein geheimer Schluss wird auch noch kommen. Diesen geheimen, Sch Schluss, diesen geheimen Schluss sollte sich aber keiner anschauen, denn er soll ja geheim bleiben. Also das Beste ist, ihr dreht jetzt ab und schaut euch diesen geheimen Schluss nicht an. Auch wenn ihr diesen geheimen Schluss jetzt anschaut, es wird den keiner verstehen. Er ist total kompliziert und geheim. Ich sage Danke. Tschüss Papa, bleibt mir gewogen, stellt euch nicht auf die Waage, drückt, gefällt mir und äh, Daumen rauf wäre auch nicht. Daumen rauf wäre sogar extrem nett. So, das haben wir und jetzt, und noch was, Begriffe, Phase erklären. Okay, gewisse Begriffe im Video werden jetzt noch kurz erklärt. Wenn ich sage, eine Phase anhobeln oder anfräsen, dann meine ich, dann meine ich, dass ich hier eine 45 Grad Phase wegnehmen. Also dass ich hier das wegnehme, dann das ist eine Phase. Mit dem Schleifbackel kann ich nur einmal drüber gehen, dann ist die Phase ganz minimal und klein, aber mit dem Hobel oder mit der Fräse nehme ich dann mehr weg. Und ja, eine Phase ist wichtig, wenn ich einen Bodenwohr einschieben will, Ah, durch die Phase rutscht es besser hinein oder auch optisch. Ich hätte hier auch eine Phase anfräsen können. Ich habe einen deutschen Stab angefräst. Ich glaube, man sagt deutscher Stab, wenn man eine Rundung und eine Kante fräst. Aufdoppeln, hier beim unteren Riegel musste ich was aufdoppeln. Hier beim unteren Riegel musste ich was aufdoppeln. Das heißt, wenn der Riegel hier alleine gewesen wäre, dadurch, dass das hier zurückspringt, hätte ich nicht schließen können mit dem Riegel. Und durch diese Aufdopplung springt der Riegel jetzt etwas nach vor und somit geht sich das aus. Also sowas ist eine Aufdopplung, das kann man überall machen. Hier habe ich auch eine Aufdopplung machen müssen, dass das Schloss quasi, dass dieses Schloss hier was ich schließen kann, sonst wäre das locker und würde schlagen. So, nicht ganz aus der Nähe zeigen mit dem aufgedoppelten, eventuell Foto, aber, aber so, dass man die Inneneinrichtung vom Kasten nicht sieht. Achso, und vierter Punkt eben die Verabschiedung. Okay, die Verabschiedung habe ich schon gemacht, bei diesen Riegel soll man die... Okay, hier so bei diesen Riegel ist und zu sowas sagt man Aufdopplung. Und die Verabschiedung, weiß ich nicht, ob ich es nochmal... Auf jeden Fall, ich sage Danke und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das Innenleben muss ich da was erklären. Jetzt hast du das Innenleben erklären auch aufgeschrieben, dass ich das erklären muss, das weiß ich jetzt nicht mehr. Muss ich beim mein Innenleben erklären, was Aufdoppelung unter Unterriegel, Aufdopplung, aber so, dass man das, Innen, das Innenleben Verabschiedung, wie oben beschrieben. Okay, ich trage den Uhren Schluss jetzt noch mit dem, mit dem Schließblech und mit dem Sockert, vielleicht kannst du das beim nächsten Mal gleich brauchen. So, das Innenleben, vielleicht brauchst du es beim nächsten Video, weiß ich nicht. Hier, das Innenleben habe ich so gewählt, dass ich hier meine Muster jetzt rein? immer so seitlich hineingreifen und ein bisschen bewegen und dann geht es heraus. Auf jeden Fall. Ähm, ist das jetzt so? Ich hoffe, ich hoffe, euch hat das Projekt äh, Werkzeugkasten, so wie er früher in jeder Schreinerei vor jeder Hobelbank war, ich hoffe, dieses Projekt hat euch. Spaß gemacht, hat euch gefallen, vielleicht baut es der eine oder der andere nach. Es ist wirklich im Laufe dieses Projektes wird man handwerklich besser. Und immer so anfangen zu arbeiten, dass man diese Seiten, die man nicht sieht, an denen beginnt man, und die Seiten, die man sieht, eher zum Schluss hin, denn dann ist man handwerklich schon etwas besser und es wird jede Verbindung schöner und man kann dann später mal schauen und sieht, ah, so habe ich früher gearbeitet und so habe ich äh, zehn Jahre später gearbeitet oder wenn man jetzt für diesen Schrank zehn Jahre braucht, für jede Verbindung zweieinhalb Jahre braucht, quasi, ist man, wenn man jetzt anfängt, ist man zehn Jahre später fertig. Also ich weiß wieder, sehr viel daher, also von der weit hergeholt. Dieses ich sage Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr beim nächsten Mal nicht wieder dabei sein wollt, dann verabschiede ich mich von euch für ewig. Vielleicht könnt ihr mich ja auf YouTube auch blockieren, dann bin ich weg. Wenn ihr mich nicht blockiert, dann abonniert. Passt, danke. Ah, das ist der Schlusswort, das Okay, ich sage danke, abonnieren, nicht vergessen und wir sehen uns. Tschüss.